Geldersparnis rausholen, indem ich die Fixkosten reduziere. Darum geht es im heutigen Video. Wenn du dran bleibst, dann profitierst du davon. Und wenn du noch mehr profitieren möchtest, dann abonniere meinen Kanal und drücke auf die Glocke, damit du auch kein von neues Video zum Thema Geld und Investieren nicht verpasst. Und du unterstützt mich auch dabei, wofür ich im Voraus dankbar bin. Das Thema Geld ist komplex. Ich starte den Versuch, sie sexy rüberzubringen und lade auch dich dazu ein. Mein Name ist Ina Janel, ich bin eine Privatanlegerin und investiere Geld in Aktien, ETF und andere Finanzprodukte, um meine Rentenlücke zu füllen und ein Vermögen aufzubauen bis zur finanziellen Freiheit. Und in dem Rahmen von 30 Tage Geld sparen Impulse hole ich mein Sparglas und an dem Tag 6 nach dem Guide, was du dir herunterladen kannst, per Link unter dem Video, muss ich 6 Euro reintun. Ich tue den 10er rein und 4 Euro raus und habe inzwischen 21 Euro eingespart. Mit diesem Video, das als eine Anleitung in die dreiteilige Videoreihe gehen sollte, starte ich den Versuch, dich dazu einzuladen, in deine Geldthemen einzusteigen und dich Stück für Stück zu begleiten. Heute steigen wir ein und mit dem weiteren Video gehen wir ziemlich gezielter vor. Wir schauen noch mal ganz genau, welche Gelder wohin gehören, das sogenannte 6 für system dazu erzähle ich dir dann in dem weiteren video und als dritte video gehe ich auf das thema taschengeld und investieren für die kinder also dein abo von meinem youtube kanal wird sich auf jeden fall lohnen und ganz nach dem motto was zu meinem leben nicht passt wird passend gemacht gehe ich vor als feng shui fan und, und kenner weiß ich ganz genau, dass das Thema Finanzen ein extra also ein Energiebereich im Leben jeden, jeden Menschen hat und sollte beachtet werden und mehr sogar, nicht vernachlässigt werden. Und in Esoterische möchte ich gar nicht abgleiten, aber es ist ganz wichtig, sich darum zu kümmern. Und nur, weil wir mit dem Thema Geld nicht aufgewachsen sind oder nicht offen darüber gesprochen haben, es ist da und wir empfinden vielleicht etwas Negativität in diesem Thema, aber es ist immer da, wir brauchen es und es ist doch besser, wenn man in diese Thema eintaucht und für sich gewinnt, auch die Erkenntnisse gewinnt, um damit besser umzugehen. Ganz viel Sparpotenzial steckt in den falschen Verträgen, es lohnt sich tatsächlich die kosten anzuschauen und da wir jetzt vor weihnachtszeit stehen und über die feiertage ein wenig freien zeit haben werden können wir auf die verträge schauen und eventuell optimierung vornehmen die finanzen sollten sich meinem leben anpassen und dann den fixkosten wie miete wie betriebskosten wie äh, versicherungen wie kosten für für sport für Fortbildung und äh, Konsum, sie sollen immer mit mir mitschwingen. Deshalb schaue ich mir jedes Jahr am Ende des Jahres meine Kosten und meine Ausgaben und, und schaue, ob ich die optimieren kann. Und das geht tatsächlich. Es gibt Kosten oder die für, für lebenswichtig sind wie Krankenversicherung, wie Unfallversicherung, wie Autoversicherung, wie Hausradversicherung und Gebäudeversicherung. Die sind ganz wichtig und an dieser Stelle kann man nachschauen und optimieren, ob man nicht sparen könnte oder die Beiträge reduzieren, indem man online die Verträge abschließt. Das ist mir so ergangen und ähm, ich habe da eine wahre Summe rausgeholt. Bei mir war es auch so, dass Hausrat und Gebäudeversicherung waren zum Teil gekoppelt mit ähm, Autoversicherung und dadurch habe ich die Vorteile herausgeholt, dass es noch eine weitere Person, ohne extra zu versichern, ähm, das Auto nutzen kann zum Fahren. An der anderen Stelle wären jetzt die Abonnements. Also wir bezahlen Zeitschriften oder Sportkurse oder Fortbildungen. Das ist zwar für Unternehmen, in denen wir abschließen, ein sehr verlässlicher Vorteil, dass wir diese Abos bezahlen. Aber nutzen wir sie auch tatsächlich. Also hinzuschauen und sich zu fragen, wenn ich dreimal zu Fitnessstudio nicht gegangen bin, raus damit und kündigen. Wir schleppen mit uns, bis wir uns entschlossen haben, ein Abo zu kündigen. Also durchschnittlich ein bis zwei Jahre. Und äh, das muss nicht sein. Nimm die Gelegenheit wahr und mach Ende des Jahres diese Überprüfung und entschließe dich, setz die Kündigung auf und verabschiede dich von diesen äh, abonnements die dir richtig geld kosten es ist so wenn ich 40 euro im monat spare die ich dann wenn ich diese ersparnis entdeckt habe sofort aber in eine investition in einen sparplan stecken kann dann mache ich das sobald ich diese freie ressource gefunden habe damit ich es nicht in die versuchung komme sie irgendwie in einen konsum zu stecken oder ähm, auszugeben also zack, sofort auf den Sparplan und so diese Rebalancing äh, hilft unwahrscheinlich und formuliert auch diese Ausgabe ganz positiv für meine Finanzen um und letztendlich dann auch für mich. Dann, wenn man Kinder hat, zeit man für sie auch mal Abos. Also diesen Punkt wäre parallel jetzt dazu, zu eigenen Ausgaben auch zu schauen. Das Thema Fixkosten, die Betriebskosten. Energiekosten sind enorm gestiegen aber es verändert sich wirtschaftliche ähm, voraussetzungen auch für unternehmen es ist durchaus möglich dass man von jahr zu jahr einfach wechselt weil ähm, die wettbewerbs also die konkurrenz beliebt das geschäft wie man so schon sagt und die energieversorger konkurrieren auch untereinander und somit ist der vorteil für den kunden schau drauf entscheide und ändere es und jetzt zu der angenehmen seite von der prüfung ich gestalte diese prüfung bei mir so indem ich ein, einen schönen raum nehme ich stelle mir eine flasche wein oder je nachdem wie man drauf ist kann auch eine karne rohbuchstee sein und ich gehe gemütlich meine kontoauszüge durch meine verträge durch mache mir eine du liste und setze sie um und ich freue mich enorm über die gefundenen Ressourcen, die ich dann weiter in die, in die Sparpläne stecken kann. Ich lade dich ein, zwischen 28. und 30. Dezember dieses Event auch mit mir zu feiern. An den Tagen werde ich auch meine Überprüfung der persönlichen Finanzen durchführen. Und da sind wir im Geiste schon äh, zu zweit oder auch mehr dabei, um diese Schritte einfach zu tun. Geselle dich dazu. An diese Stelle möchte ich auch nicht vertiefen, soll zur Anregung dienen. Ich danke dir, dass du bis jetzt das Video geschaut hast und äh, ich verknüpfe dir unter dem Video statistische Daten, die über Ausgaben deutschen Haushalten berichten. Du kannst mir gerne deine Fragen schreiben. Bis demnächst im neuen Video. Bis dann!